Okay, noch drei Minuten. Ich wette, das mit Final Fantasy 7 kommt irgendwann am Ende dann so. Weil wisst ihr, wenn so alle denken, ist es ist vorbei und dann haben sie doch noch irgendwas oder so. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal bis zum Ende durchhalten. Oh, bitte. Oh, bitte, irgendwas zu Final Fantasy. Bitte. Bitte. Bitte, Final Fantasy. Bitte. das gut aus? Oh, sieht das geil aus? Oh, Junge, ich komme gleich hier in dein... Oh, ich komme in den Bildschirm, durch den Bildschirm durch, bis zur hinteren Wand raus. Oh, sieht sie schön aus. Oh, sieht so schön aus. Oh, sieht so gut aus. Oh, die haben sogar, die haben sogar Lip Sync und all den Scheiß. Oh yes, Action Combat System, oh yes, oh ja, Alter, nimm mich kreuzweise. Ja, Mann. Oh yes, Alter. Clown. Oh. Fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. In Juni, Juni, Juni kommt, <lacht> Juni kommt noch was. Juni kommt noch was, Juni kommt noch was. Boah, das sah gerade richtig geil aus. Holy shit, will ich haben. Alter, ich bin so gehyped. Meine Unterhose ist feucht. Ich gehe... Ja, danke fürs Zuschauen, Leute. War zwar kurz, aber geil. Boah, Alter. Yes! Also in Juni kriegen wir noch mal was in einem Monat. Ja, man, alle sehen so nice aus, ey. Und sie haben sogar... Lipsync. Lübsing, meine Freunde, Lübsing.